Wir machen das Mikro noch mal kurz an. Ja, So, das klappt. Wunderbar. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen hier. Äh, schön, dass Sie uns zuhören. Äh, man hört uns ja nicht überall zu, den meisten von uns. Ähm, ich fange mal an. Mein Name ist Bruno Adam Wolf. Ich bin 55 Jahre alt. Ich bin auch Vater, nachdem hier alle Vater sind. Oder Mutter oder irgend sowas. Ich habe äh, vier Kinder, davon ziehe ich zwei Alleine groß, Das sind aber inzwischen größere Teenager mit 16 und 18. Fragen Sie mich nicht nach Details, das lassen wir jetzt mal hier. Ich bin Ratsherr im Rat der Landeshauptstadt Hannover, ich bin Vorsitzender vom Schulausschuss der Landeshauptstadt, ich bin aber auch Abgeordneter in der Region Hannover, das heißt ich habe mit Kommunalpolitik jeden Tag zu tun. Lustig bin ich nicht, wie mein Kollege von der Partei, oder nicht so besonders, tanzen tue ich auch nicht so gut, singen möchten Sie mich auch nicht hören, also erzähle ich Ihnen lieber ein bisschen was, was ich vorher habe auch als Oberbürgermeister Landeshauptstadt. Ich habe mich entschlossen, Oberbürgermeister Landeshauptstadt Hannover zu werden, aus ganz bestimmten Gründen. Ähm im Rat und in der Region bekommt man ja so einiges mit von dem, was Hannover treibt, was in den letzten Jahren liegen geblieben ist, 35 Jahre Rot-Grün, 70 Jahre Rot, hat einfach diese Stadt in mancher Hinsicht relativ in den Dreck gefahren, wenn ich das mal so sagen darf. Einiges ist gut gelaufen. Hannover ist eine tolle Stadt. Wir haben äh, Dinge, die uns unterscheiden von anderen Landeshauptstädten in Deutschland. Wir haben eine sehr grüne Stadt. Wir haben aber auch massive Probleme. Also Wohnen weit voraus, das wissen wir alle, die Preise steigen. Die Preise für Wohnraum, für Grundstücke. Grundsätzlich, wir haben eine Obdachlosigkeit, die ausgeufert ist. Wir haben inzwischen 8000 Menschen, die bei der Diakonie gemeldet sind. Das bedeutet, die haben keine Wohnadresse. 8.000 Menschen in der Stadt haben keinen Platz, wo sie wohnen können. Davon sind 3.000 Menschen permanent auf den Straßen. Und davon sind fast 800 Frauen. Mit allen Problemen, die das mit sich bringt. Das kann so nicht sein. Hannover ist eine Stadt, die kann mehr. Und äh, dementsprechend, mein erstes, äh, meine erste Absicht, mein ersten Plan als äh, Oberbürgermeister Landeshauptstadt ist, möchte diese... Äh, Obdachlosigkeit, die schreckliche Obdachlosigkeit auf der Straße beenden. Und zwar noch vor dem Winter. Vor wieder Menschen erfrieren, so wie es letztes Jahr der Fall war, da waren vier Menschen auf der Straße, die äh, sterben mussten, weil wir unseren Arsch nicht hochgekriegt haben und es nicht hingekriegt haben, die Menschen da wegzukriegen. So. Aber... Ähm, gute Absichten und große Pläne haben ja alle hier. Ich glaube, ich bin mehr so ein Mensch, der sich danach überlegt, wie das gehen kann ganz konkret. Und zwar in Bezug auf Obdachlosigkeit möchte ich äh, mobile Raumeinheiten kaufen. Container. Das hat die Stadt letztes Jahr leider versäumt. Ähm, Lübeck hat, ich glaube, 800 Container verschenkt. Die hätten wir haben können, Wohncontainer. Da haben die nicht zugeschlagen, weil die Notwendigkeit anscheinend nicht dringend genug war. Da mussten erst ein paar Leute sterben, damit man drauf kommt, dass man vielleicht doch was machen muss. Ich möchte Wohncontainer kaufen und ich möchte diese Wohncontainer auf öffentlichen Plätzen aufstellen, analog den äh, Unterkünften für Geflüchtete, die wir hier in Manufa haben. Apropos Geflüchtete, ich bin äh, Seenotrettungskapitän auf der Sea-Watch, ich habe 2015 im Krisenjahr sehr viele Leute aus dem Wasser gezogen und habe dann gemerkt, dass es nicht reicht, Menschen zu retten, sondern dass man sich auch überlegen muss, was danach mit diesen Menschen passiert. Weil die sind ja weitergewandert und die kommen hier an, nach und nach. Jetzt sehr viel weniger als vorher, aber wir wissen nicht, wie die Zukunft ist und um die Menschen muss man sich kümmern. Und auch da greift wieder das Problem des Wohnens. Wir haben zu wenig Wohnraum und das hat verschiedene Ursachen. Und einer der größten Ursachen, was viel zu wenig thematisiert wird, ist, wir haben Wohnungen, die freigehalten werden für Airbnb und andere temporäre Wohnmöglichkeiten. Also Wohnungen, die wirklich nur freigehalten werden für so ein, zwei, drei Tagesvermietungen. Das sind mehrere tausend Wohnungen in der Stadt. Das müssen wir verbieten. Und zwar knallhart. Also, ich rede jetzt nicht davon, dass jemand in der Wohnung, seine eigene Wohnung in der er, die, die ihm gehört oder die er bewohnt, vielleicht ein Zimmer vermietet, mal für eine Messe oder so. Das ist alles nicht das Problem. Aber, oh, ich habe angefangen zu schwafeln, tut mir leid. Transparentes Rathaus, mich als Oberbürgermeister, Sie sind jederzeit im Rathaus willkommen. Vielen Dank. Bruno Adam Wolf für die Piraten.